Moin Leute, willkommen zu einem weiteren Cinema 4D Tutorial und heute geht es darum, wie man eine Helix-Explosion in Cinema 4D macht. Was ist eine Helix-Explosion, fragt ihr euch sicher. Eine Helix-Explosion ist ganz einfach, das kann man an meinem alten Intro, bzw. an in aktuellsten Intro ganz gut erkennen. Das ist dieses, dieser Helix hier, den kann man natürlich nicht sehen, da ein Spline ist, an dem Objekte sind und diese schlingen sich um den Text und peng, explodieren dann. Das ist ziemlich einfach zu machen, man braucht auch keine speziellen Plugins oder so für Cinema 4D. Fangen wir einfach mal an und zwar brauchen wir erstmal einen Helix logischerweise. Einen Helix können wir hier unter den Splines finden. Helix, dritte Reihe, dritte Position. Diesen Helix müssen wir jetzt erstmal um 90 Grad nach rechts verschieben. Kommt immer drauf an, wo er Text ist, bei mir ist er jetzt in der Mitte, deswegen muss ich den jetzt nach rechts schieben. Wir tun jetzt erstmal die Höhe ein bisschen höher stellen, damit wir den, die Spline quasi ein bisschen auseinanderziehen. Jetzt ist sie ein bisschen zu, zu lang, deswegen müssen wir den Winkel anfangen, oder beziehungsweise das, das Ende runterziehen. Ui, ui, ui. Jetzt mache ich die Höhe noch ein bisschen runter. Ziehe das jetzt in die Mitte. Was ihr jetzt auch noch machen könnt, ihr könnt das Skalierungstool nehmen, in die F3-Ansicht gehen und das jetzt am Text ein bisschen kleiner machen. Und in die Mitte ziehen. Und jetzt ein bisschen nach rechts. Und dann habt ihr hier so eine Spline, die perfekt durch euren Text geht. Okay, gut. Jetzt haben wir einen Helix-Spline erstellt. Was wir jetzt brauchen, sind Objekte, die hier um die Spline herumfahren. Dafür nehme ich jetzt einfach einen Würfel und einen platonischen Körper, wie ich das in meinem Intro benutzt habe. Platonischer Körper, da. Diese Objekte müssen wir in einen... Klon, in ein Klonobjekt ziehen. Aber wenn wir jetzt erstmal sehen, das ist viel zu groß, das würde man, man würde ja nicht mal den Text erkennen. Deswegen tue ich die Größe runterstellen. Ich nehme jetzt mal 20, 20, 20 cm, mache eine Rundung von, und von 5 cm rein. Hallo, 5. So, beim platonischen Körper mache ich das genauso äh, groß wie beim Würfel, also der Radius wäre dann 20. Und jetzt können wir diese beiden Objekte in das Klonobjekt reinziehen. Jetzt ist das Problem aber, der, das Klonobjekt hat den Modus auf Linear, beziehungsweise es geht einfach hier nach oben. Um das jetzt zu ändern, müssen wir den Modus auf Objekt umändern und unser Helix hier bei Objekt reinziehen. Könnt ihr einfach hier so ziehen und dann hier reinziehen. So. Jetzt sehen wir, die Objekte richten sich auf das Helixobjekt aus. Und das ist schon die halbe Miete, sage ich jetzt mal. Wir können jetzt hier noch die Objektanzahl ändern. Falls ihr zum Beispiel denkt, das ist zu wenig, dann mache ich das jetzt einfach mal höher, damit ihr das auch besser sehen könnt. Ups. So, jetzt haben wir hier unser, unser Helix-Spline fertig mit Objekten voll gefüllt. Jetzt müssen wir das Ganze noch quasi animieren. Dafür gehen wir hier auf das Klonobjekt, machen das Ende auf 0%, gehen auf den Anfang in, tun den Start-Keyframe und sagen wir jetzt mal, bei 100 ist der Drop und bei 90 soll es fertig sein. Also voll gefüllt hier. Deswegen tue, gehe ich jetzt auf 90 und tue Start auf 100% machen. Na, wir sehen jetzt hier, wenn ich, ich zeige euch das nochmal, guckt mal auf das Ende hin. Bupp, da ist jetzt einfach so ein platonischer Körper dazu gekommen, deswegen tue ich es nicht wirklich auf 100% machen, sondern auf 99%. So, dann sieht das jetzt so aus. Sieht ganz gut aus für den Anfang. Jetzt muss das Ganze noch explodieren. Dafür brauchen wir einen Zufallseffektor. Diesen Zufallseffektor finden wir unter Moograph, Effektor und hier unten Zufall. Zufall, Zufall, Zufall. Hm. Da, in der Mitte war es. Tut mir leid. Und wir gehen jetzt auf 90, auf den 90. Keyframe, also da, wo halt das voll wird, das Klonobjekt. Gehen auf die Stärke, Keyframe und das auf 0%, gehen auf 100% und Keyframes auf 100%. Das gleiche machen wir mit den Winkeln und die Position. Dafür müsst ihr den Winkel aber erstmal aktivieren. Ihr stellt auch hier alles auf 0. Keyframe das Ganze. So, geht auf 100. Und hier könnt ihr dann die Werte hochstellen. Hier gibt es wirklich keine exakten Werte. Es kommt immer drauf an, auf den Song, ob das jetzt stark explodieren soll, ob das jetzt schwach explodieren soll. Deswegen müsst ihr einfach hier ausprobieren. Ich habe jetzt hier leider kein Lied drin, also muss ich das jetzt einfach zufällig machen. Ich weiß jetzt nicht, ob das... Ich muss überlegen. Guckt euch das Intro einfach mehrmals an und dort könnt ihr so entscheiden, ob ihr das stärker oder schwächer haben wollt. So, ich gucke mal. Ich mache das auf 200, 250, 330. So. Müsst ihr einfach immer mal schauen, ob das von den Werten her passt, ob das zu plötzlich ist. Oder ob das zu langsam ist. So, jetzt sehen wir, wir haben die Wert, äh, die Position gekeyframed. Das sieht aber jetzt ziemlich langweilig aus, deswegen müssen wir auch noch die Winkel keyframen. Bei den Winkeln genau das Gleiche. Nur, jedoch kann man bei den Winkeln nicht wirklich viel falsch machen, da das sich nur rotiert und dass man das nicht wirklich sehen kann. Aber ich würde jetzt nicht so viel hier benutzen. Ich würde jetzt sagen, wenn man maximal 200 nehmen. Ist aber immer Entscheidungssache des Liedes. Also ich nehme jetzt hier mal 150, bei dem P nehme ich mal einfach mal 80, 90 und bei B nehme ich 200. So, mal schauen. Ja, ist ganz okay. Jetzt gehen wir auf den letzten Frame eures äh, Intros und hier tun wir wieder die Werte erhöhen, jedoch nicht mehr so krass. Also wir verdoppeln das jetzt nicht, wir machen das jetzt einfach... Wie gesagt, man kann keine exakten Werte geben. Ich würde euch Werte geben, aber es geht einfach nicht. Also müsst ihr immer auf Gefühl aus ach ähm, handeln. Ich würde jetzt hier mal 500 nehmen. Hier 400 und hier 600 bei den Winkeln. Wie gesagt, kann man nicht wirklich viel falsch machen. Ich verdoppel dir bei den Winkel kann man ruhig verdoppeln. Sollte kein Problem sein. Keyframe das Ganze natürlich und mal schauen, wie das ausschauen tut. Yep, das sieht doch ganz gut aus, nur gefällt es mir nicht, dass das hier so plötzlich ist. Also es explodiert einfach so spontan, Also ich mag das nicht, also, wie gesagt, kommt auf Intro-Lied an. Mache ich es mal auf 300, 200 und 150, 160. Gucken wir mal nach, ob es jetzt besser ausschauen tut. Das sieht definitiv besser aus. Äh, was mir noch nicht gefällt, die Objekte bewegen sich nicht wirklich, also rotieren sich nicht wirklich so krass. Das, finde ich, sieht ein bisschen scheiß aus, deswegen mache ich mal den P-Winkel auf 250. Und hoffe mal, das sieht besser aus. Ja, das sieht viel besser aus. Ich würde sogar sagen, da passt noch 400 locker rein. So, das sieht jetzt so aus. Wir sehen, die Objekte rotieren sich viel stärker, da wir den P-Wert höher gestellt haben. Und das war's vom Tutorial. Natürlich könnt ihr das variieren, wie ihr wollt. Ihr könnt andere Objekte reinmachen, ihr könnt den Zufall-Effektor so einstellen, wie ihr wollt. Das ist jetzt einfach nur, dass ich euch zeige, damit ihr das selbst machen könnt und nicht eins zu eins kopiert, weil wenn ihr das einfach eins zu eins kopiert, dann könnt ihr es einfach nicht. Benutzt einfach mal eure Werte, benutzt ein Lied, tut es selber einstellen und dann habt ihr viel mehr davon, als wenn ihr das eins zu eins von mir hier abkopiert. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und konntet was lernen. Ich habe nämlich vor, viel mehr Tutorials zu machen im Bereich Cinema 4D, intro -technisch. Und ich hoffe einfach, ihr wollt mehr davon, denn ich habe verdammt viel Spaß dran. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Tschüss!